Alright, hier drin muss das Nächste sein. Okay, noch weiter innen. Nice. Okay, ich muss jetzt irgendwie in diesen Innenhof kommen. Okay, ich dachte es ist näher beim Viereck wirklich, aber es ist genau hier Boah, das war knapp, falsche Taste Okay, jetzt habe ich fast einen Fehler gemacht Ja, wir kommen vorwärts das ist gut die hälfte haben wir schon geschafft jetzt kommen sie mal 6 von 10 an auf vier stück laden 90 cent input fehlen output irreführend laden Okay. Also der einflussreichste Genosse kam nicht ins. Was? Porpačov. Nee, das ist nicht push. I don't know. Ähm, um, das muss... Der einflussreichste Genosse kam nicht, das heißt, Gorbatschow war da. Wer ist das denn? Wer ist Troika? Der Traum eines demokratischen Landes. Ah, da ist er. Das Permanent wird von aufgelöst ne, übernimmt die Form... Jelzin ist wichtig. Gorbatschows Beliebtheit sinkt. Geheimes Treffen im Forst. Jelzin machte Gorbatschow und wird zum Führer des Russ von Russland. Weggeblasen ist komisch. Vielleicht hat 16 die Formulierung nicht ohne Grund gewählt. Und was mit dem Ende? Ich sehe keine Lichter in den Bildern, vielleicht ist es nicht wörtlich gemeint. Da stehen sie im Scheinwerferlicht. Weggeblasen erinnert mich an den Wald. Vor allem weil er da verschwunden ist halt, ne? Also weg war nachher. Ich finde sonst aber auch keine Hitbox. Oh, ich mag das Rätsel. Ich schau nach. I'm sorry, ich schau nach. Wir dürfen Rätsel für noch oh. dieses eine kreuz scheinwerfer macht Sinn für die Medien. Ja, okay. Okay, ich habe nicht so weggedacht Sorry. Die das macht voll Sinn für die Medien, ja. 42 ist 22. Das war ja daneben schon vorgegeben. Ich gehe mal davon aus, dass das passt. Ich habe aber keine 20 auf diesem Board, weil ich die Korrelation nicht ganz verstehe dazu. Ähm, Lass das mal kurz und mach eine 7, 13. Weil dann haben wir 01. Eine 1. Und eine 1 mit 9. Ich verstehe diesen Schlüssel nicht. 22 mit 42, 20 Unterschied. 13. Hm. 3 plus 4 wären 7, aber 13 gibt nicht 2, dass man so das Gegenüber nehmen kann. Geben Einzelzahlen auch nicht immer 10, weil bei 22, 42 und 34, 13 klappt es, weil 3 plus 4 plus 3 plus 1 gibt 10, 22, 22, 24 gibt auch, aber 27 plus 0 gibt keinen Sinn. Diesen Zahlencode nicht. Ich komme da echt nicht auf die Lösung gerade. 20. Aber wieso ist hier 20 und nicht 22? Das verstehe ich nicht schon. Weil. Ne, mal. Das 9 ist 34. ist 5 dann 20 es steigt es steigt im kreis und zwar plus 9 plus 4 es steigt um 9 4 7 2 5 das macht gar keinen sinn Die Lösung nicht. Warte mal kurz. Ich, ich will das mal wissen. Wenn ich 2 zu 33 nehme, was ich nicht habe. 33 müsste ja aber dazwischen sein. Das stimmt, 813. Gehen wir davon aus, dass... Nee, das stellt doch nicht immer der Zahl gegenüber, das kann nicht sein. Plus 9, plus... Ja, dann nur plus 7. Ich komme nicht drauf. Ich, ich verstehe diesen Code gerade nicht, sorry. Laden. Ich schreibe dieses Brief, um sie dazu möglich, in um den Tat zu schreiben. Oder? Ich glaube wenn ich mir unsere Interessen. Er betreibt die Privatisierung viel zu langsam ich befürchte, dass es sie überhaupt nicht dürfen will. Ich, ja, ich weiß, dass Sie ähnliche Bedenken haben. Ja, es geht darum, dass man Russland. kann Sie ja pausieren Baden. und lesen, wenn ihr wollt. Für ist gerade so. Ich hab's gelesen, aber. Ja, dieses Rätsel macht sogar Sinn. Alpha Bank, ich rufe an im Auftrag von British Petroleum. Ja, wir haben Ihren Anruf erwartet. Wie Sie wissen, sind wir sehr daran interessiert, Zidankoil zu kaufen. Und wie Sie wissen, ist dazu eine Fusion mit unserer Bank erforderlich. Das sollte kein Problem sein. Waren Sie überrascht über den niedrigen Preis? Ein wenig. Sie wissen, dass wir das Volk zahlen lassen. Die Regierung gab uns ihre Steuergelder, um all die Firmen zu kaufen. Wir möchten so schnell es geht da rausfliegen und die Einzelheiten besprechen. Donnerstag ginge. Gut. Danke für Ihre Zeit. Das wird anja. Abstergo Industries. Ich rufe im Auftrag von BP an. Wir fliegen nächste Woche nach Russland, um den Deal abzuschließen. Unsere neuen Kapitalistenfreunde da haben reagiert wie erwartet. Ich sag Bescheid. Danke. Laden. Okay. Obwohl diese Figur ein Retter symbolisiert, entlarven in seiner eigenwilligen Aktion als Fälschung. F, ich habe nur eine Figur auf F, das heißt die... Falsch, okay. Laden. Quarantänezone. Ich suche sie zuerst mal. Yeltsin sorgt dafür, dass sein Protege Vladimir Putin sein Nachfolger wird. Also da ist eins. Ah. War das dritte noch? Oh. Quarantäne aufgehoben. Wunder liegt in. Okay. Ich glaube, das müsste näher sein. Nein, okay. Ich glaube, ein Kaduk Alright, also, Fullest ist das nächste. Wir haben Quickpot dahin, in der Nordwestseite der Fassade, müsste das die Glyphe sein. Wollte ich nicht suchen, ich habe nachgeschaut. der Guide mal wieder scheiße erzählt zur Abwechslung. Warte mal, habe ich das schon erledigt? Das Kolosseum besteht noch und die Glyph ist da oben. Ah, lol, okay. Ich kann deine auf eine Minute setzen, wenn du willst. Wenigstens okay, kann man hier direkt hochklettern. Okay, wie komme ich da ganz hoch? Anscheinend muss ich mich ja von oben runterfallen lassen. Ich mochte das alte Glyphensystem besser, dass man nur um die Nähe kommen musste irgendwie. reinklettern ist so komisch. Auch nicht, okay. Mal wieder eine Minute verschwendet, Phoenix. Oh, okay, diese Wand sieht kletterbar aus, vielleicht. Jawohl, okay. Okay, das ist es. Nice. Ich muss die letzten drei Cluster, glaube ich, noch machen, weil ich muss noch weg dass ich werde die nächsten drei danach machen. Laden. Aber das werdet ihr gar nicht merken, ich werde dir versuchen. Die Kapitalisten glauben, wir führen Geschäfte wegen des Profits. Diese Narren. Diese Narren arbeiten für sie. Optionale Sklaverei im Austausch für bunte Papierschnitzel. Klingt das nicht närrisch für sie? Feuerwasser und der Trumpf mit dem Rüberhang der Menschen... wegfallen. ich habe es probiert mit alles was feuer wasser ist Feuerwasser, luft und erde äh, und danach alles was weg von den, der natur geht Vorher war es ja der Luftschwarm für mitten. Schön wir zweimal erwähnt? Vielleicht muss ich alles nehmen. denifizieren Mensch Ja, im ein barbarischer Mensch. Okay, das war's, nice. Laden. Scannen. Scannen. Scannen. Sorry. Was ist der Sinn? Laden. Die Demokratie muss sterben, um die Stabilität zu bewahren. Der Kapitalismus wird sie beenden. Doch nur dessen, was durch den Dritten erschaffen wurde, wartet das Zentrum hinter den Kulissen darauf, dass die citizens und United USA mit dem tempter willen vermählen. Richter Robert. Richter Scalia. Terence Thomas. Don Evans. Lesser Rise. Peter Tappis. Sie werden gar nicht erst vorgestellt. Ja schon. Der Richter wird vorgestellt. 1 2 3 we the people alle Zahlen blinken Zentrum hinter den Kulissen drauf das die citizens ts wären ja eigentlich die Richter Wartet jemand im Hintergrund. Sein Gesicht. Der Richter ist nicht im Hintergrund. Das passt mir nicht dazu. 16 hat sicher nicht vor, demnächst zu heiraten, deshalb fällt das Wort Vermehlen irgendwie auf. Ich sehe keine Hochzeiten, aber vielleicht hat er etwas anderes mit Hochzeit zu tun. Boah, das ist so dumm. Also 8 ist K, 4, 1, C. So ist Pseudo R 8, 6. Okay. Etwas, das zusammen mit diesem Teil da unten einen Szener gibt. Vielleicht das... Dann machen wir 0 dazu. <lacht> Sorry. Das äh, muss auch ganz Sinn. Egal. Ähm, ja, und ich brauche die 2 natürlich. von Strich. Das ist K3, 9 u oder 90 Das kann ich schon mal geben, wenn 99 ist, dann ist es 1K. Ähm, also die 0 ist die Z-Anfang. 3 ist 3, 6 ist 9. Ne... Ja, ich, ich sehe die Rätsel gerade nicht. Okay, 8 ist anscheinend ein M. Und die 2 ist das Z. Anscheinend. Okay, von mir aus machen wir das so. Laden. Ich habe Sandra was überredet, sich der mal anzuschließen, der aus dem. Amt Okay, sie wollen jemanden stürzen. W wird wahrscheinlich George Bush sein. B8C6 6C 8B unsere Züge sind echt, wir sind nicht. B8, C6. 6C 8B wer hierhin, das geht auch nicht. Er kommt mit dem Läufer raus. Das geht nicht, wenn ich den Königin wahrbringen würde. Unsere Züge sind Echo, nicht unsere eigenen. Laden. Quarantänezone. Die Kapitalisten werden tun, was immer wir ihnen sagen. Immerhin drucken wir die Dollars, die sie anbeten. Da nach dem Satz ist eines. Da links ist eines. Das da. Quarantäne aufgehoben. Ja gut, also dann wechsle ich den Ort wieder.